Und so seid ihr Söhne Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt, und der Geist hat euch geheiligt, so dass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Glückselig sind die geistlich arm, denn ihr ist das Reich im Himmel. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Vater im Himmel wird allen den Heiligen Geist schenken, die ihn bitten. Macht euch eines klar, ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein, wenn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, mein Herr wird erst einmal eine Weile fort sein, wenn er anfängt, die anderen Diener schlecht zu behandeln und Trinkgelage veranstaltet, dann wird sein Herr unangemeldet und völlig überraschend zurückkehren. Und Herr wird diesen Diener davonjagen und dorthin schicken, wo auch die Heuchler sind. Und an jenem Ort, werden sie weinen und mit den Zehen knirschen. Niemand würde eine Lampe anzünden und dann etwas darüber stülpen oder sie unters Bett stellen. Nein, Lampen werden darauf gestellt, wo jeder, der hereinkommt, sie sehen kann. Denn alles, was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden, sodass alle es sehen können. Deshalb achtet auf das, was ihr hört. Dem Menschen, der für meine Worte offen ist, wird eine noch tiefere Einsicht geschenkt werden. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte, aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräber zu schaufeln, fehlt mir die Kraft, und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm hundert Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein, und schreibe ihm neun über 50 Fässer. »Und wie viel schuldest du meinem Herrn?« fragte er den Nächsten. Hundert Sack Weizen«, lautet die Antwort. »Hier sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack.« Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern, denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger, als sie Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde.« auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Ich versichere euch, jeder der Sünde ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nicht jeder hier von euch ist frei. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich gerade getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, soll auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tu, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, Diener ist nicht größer als ein Herr, genauso sein Niveau nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles und handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Er rief Jesus sie zusammen und sagte, Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein, wer euch anführen will, es soll euch dienen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Jesus erkannte, was sie vorhatten. Er ging fort, und viele Menschen folgten ihm, er heilte alle Kranken unter ihm, aber er verbot ihm zu sagen, wer er war. Damit erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas über Jesus. Dies ist mein Diener, den ich auserwählt habe. Ich liebe ihn und habe meine Freude an ihm. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Er wird weder kämpfen noch schreiben, Er wird seine Stimme nicht in der Öffentlichkeit erheben. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den klimmenden Dort nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen und auf seinen Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Und ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Jesus getauft worden seid, gehört nun zu Jesus.